In diesem Buch geht es um die praktischen Anleitungen, wie du ein Geldmagnet werden kannst. Das Buch von Thomas Trowart aus der Geisteswissenschaft gelesen. In dem Buch Erdenburger Vorlesungen beweist er ganz klar diese geistigen Gesetzmäßigkeiten und Gesetze. Und